Wer hat das Zeug zum Fashion Star? Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir bei Fundis die Fashion Stars 2021. Wer holt sich den Titel und darf seinen Gewinn an eine Organisation spenden? Nicole, Helen, Celine oder Julia? Unser Juror Jens Hilbert nimmt die Lux genau unter die Lupe. Welcome to Fashion Star! Heute ist die Julia am Start und die hat ihre fashion Marlene dabei. Die Marlene trägt die Perlen von der vergangenen Sendung von mir heute auf. Witzig! Und die Julia, die hat, ohne es zu wissen, schon fast in ihrer weißen, heißen Sexy Leggings das Turnier-Outfit an, wird aber richtig spannend, wird ein cooler Look und was die Tiermedizinerin oder Studentin, die Julia, mit der Marleen alles schafft, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Pferde stehen bei Julia an erster Stelle. Deshalb studiert die 25-Jährige in Utrecht Veterinärmedizin. Sie will sich auf Sportmedizin bei Pferden spezialisieren. Damit sie das auch schafft, hat die ehrgeizige Studentin ihre Bücher immer mit dabei. So gewissenhaft ist sie auch bei der Auswahl ihres Reitoutfits. Denn die Satteldecke sollte zu den Gamaschen passen. Mode macht Julia glücklich. Genauso wie ihre Lieblingsstute Yisama. Julia nennt sie Kenny. Die siebenjährige Kanan-Stute zaubert ihr immer ein Lächeln ins Gesicht. Nicht nur optisch sind die zwei ein Hingucker, sondern auch im Parcours. Die erfolgreiche Reiterin kann mittlerweile Siege bis zur Klasse S3 Stern vorweisen. Ob es im Fundestore auch zum Sieg reichen wird, wird sich zeigen. Die passende Begleitung hat Julia mit dabei. Hey, ich bin Marlen, Ich kenne Julia schon seit der Ponyzeit. Durch Instagram haben Julia und ich und Julia ein bisschen mehr zu tun. Und ich bin Julias perfekte Shoppingbegleitung, weil wir einfach den gleichen Geschmack haben. Und so wird geshoppt. Erst muss Julia die goldene Schleife mit dem Motto finden. Dann darf sie 700 Euro für sich und ihr Pferd ausgeben. Bevor die Zeit läuft, gibt's noch eine Überraschung. Marlene darf wählen. Oh, Julia, da wirst du dich drüber freuen. Ich will ich aber auch sehen. <lacht> das darfst du jetzt auspacken. Julia und Marlene. Uh. Wow, richtig schön. Das passt doch echt zu allem. Danke, gut ausgesucht. <lacht> Dann laufen deine 15 Minuten ab okay, jetzt. Ja, ich geh da rechts und du gehst nach links, okay? Die Julia hat ja schon eine weiße Reithose an, bevor sie überhaupt das Motto Turnier gefunden hat, hat sie schon den Look. Äh, wo sind denn weiße Hosen, weil wir das Turniershirt haben? Sag mal Marlene, wie ist Julia in stressigen Situationen? Oh, die sind mal hektisch. Ah, ich hab's gefunden! Ja. Sei der Turnier-Trendsetter, hol die goldene Schleife für dein Outfit. Sag ich ja. Gesagt. Also, wenn man das Turnier scheint, eine weiße Hose. Weiße Hose erstmal, genau. Was mir schon mal gefällt, ist Gegickel und gegagel. Mit Spaß und Power und Freude. Oder diese? Diese. Oder. Oh, die ist schön, die du gerade hattest. Und die Julia ist Tiermedizinstudentin. Das heißt, wenn die Julia Fashionstar werden würde. Könnte sie mir mal dafür die Pferde behandeln? Und sie würde dem Reitverein Silvias Hufen auch eine Freude machen. Und Die Marlene hat aber auch ein schickes, attitüdiges, leicht angezicktes Oberteil an mit ihrem Perlenausschnitt. Sehr fashion. Sind das unterschiedliche? Hier sind welche für 180, aber ich glaube, das sind. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ja, die sind schön. Oder? Doch, auf jeden Fall. eben gucken. Wie findest du eigentlich das Motto? Ich finde das, find das, ja. Vor allem, weil wir ja beide Turnier reiten und dann. Ja, ist schon cool. Das passt auf jeden Fall. Ah, sehr mhm. gut. Julia fährt, glaube ich, einfach Wochenende auch aufs Turnier. Dann. Ja, habe ich direkt ein nice neues Outfit. <lacht> Was ich ja richtig schick finde, ist diese Reitstiefeltasche. Die sieht gut aus. Socken in dunkelblau, das passt schön zum Shirt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, das ist schön. Passt auf auch so mit, mit dem Ja. Wobei, guck mal, das. Passt nicht so gut, oder? Oh, Finde ich eigentlich schon ganz schön. Okay. Das ja, dann sie vielleicht geben. mal gucken Pferd, oder? Ja. Eine Turnierschabracke. Oh, love it. Ist die Julia eigentlich so ein bisschen so eine Hip-Hopperin oder so? Oder ein Billie Eilish-Fan, weil sie hat so also Leggings und dann aber so XXL-Pullover. Ja. ist eigentlich ganz cool. Plus 20, 200. Die Julia braucht kein Handy und keinen Budgetplanung. Zack, zack, zack, wird hier addiert, Kasenschlag gemacht. Los geht's, umziehen. Trzykowski, weiter! Zeit ist Geld! Blau. Blau. Ich glaube, Blau ist schöner am Pferd, oder? Also, ich, ja. ich persönlich finde Blau schöner am Pferd. Okay, dann nehmen wir Blau. Die Julia ist Pragmatikerin, die ist schnell bei nee, cool. Sachen. Dann haben wir ja noch ein bisschen. Okay, wir haben eine Schabracke. Bei haben eine so einer heißen, weißen Leggings noch ein bisschen mehr American-Style, ha? Komm, Julia. Noch ein bisschen Geld über, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder sollen wir jetzt ein Jackett nehmen? Das ist halt die Frage. Aber dann das fällt vielleicht nicht so zur Geltung. Ähm, auf jeden Fall Gamaschen. Wir brauchen auf jeden Fall Gamaschen. Und dann können wir mal gucken. Und ich mag die auch sehr gerne, weil die hier oben sich also mitbewegen. Dann nehme ich auf jeden Fall die erstmal. Welche Größe ist das? Was ist das? Ist das L? Oh, nee, das ist das M? Ich glaube L. Ungefähr 540. Also Fashion-Prince, Fashion-King Jens Hilbert, mhm. gibt mal den kleinen Gamaschen-Tipp mit. Den hätte ich, gerne, ich hätte gerne in vollflächig schwarz. Bikör, wollt ihr Jens ja. den Wunsch erfüllen? Okay, wir rechnen eben die Essentials zusammen. Äh, 60 Euro die Schabracke. Jetzt wird doch mal mit dem Taschenrechner gerechnet. Die Mütze, ähm, die Hose. Hoffentlich zieht sie eine ganz ganz stylische Turnierbluse an. Genau. Oder wir müssen die Schuhe weglassen, obwohl die sehr schön sind. Von daher, die haben wir denn jetzt noch über ja, für, wir haben jetzt ja, ich glaube schon, dass, dass das alles zusammenpassen muss und dass wir auf jeden Fall dann auch ein Jackett haben müssen, was wir mithaben müssen, denke ich. Ja. Wisst ihr, wie ihr Fashion Star werden könntet? Also, die Julia natürlich. Wenn ihr bei so einer schnellen Zeit und so einem guten Budget noch den Jack Russell von Marlene ausstatten würdet und würdet dann mit Hund Pferd und Julia wie Schirm, Charme und Melone auftreten. Das wäre so, wär so süß. Aber ich glaub, Jetzt mal Ich will mal sehen. Zieh doch mal was an. Ja. <lacht> Alle hopp, weiter. Passt. Marleen, wie würdest du Julias Modegeschmack beschreiben? Schlicht elegant. So, also sie trägt ja mega gerne Navy an den Pferden. Und doch, schlicht elegant. Und sportlich. <lacht> Geht ihr eigentlich oft zusammen shoppen? Ja, manchmal. Wir schicken uns vor allem Sachen auf Instagram. Genau, vor allem links halt schicken. Ich wollte gerade sagen, die, die, die jungen Mädels gehen ja gar nicht mehr so richtig shoppen, sondern die machen die influencer Instagram-Party mit und bestellen online. Das das genau, zum Beispiel bei Fundis im Online-Shop. Du kannst da sonst das andere Jackett noch nochmal anziehen. Würde ich das auch hinholen? Haben wir so viel Zeit noch? Noch fünf Minuten. Okay. Also Marlene, ich glaube, das wird dir gefallen. Also ich würde sagen, die Julia äh, hat kein wenig Selbstzweifel und sehr viel Selbstbewusstsein. Das merkt man schon mal. Hammer Outfit. Zack, zack. Hat noch nie geschadet. Selbstbewusstsein hat noch nie geschadet. Vielleicht Glocken? Oder Handschuhe? Handschuhe brauche ich auf jeden Fall. probiere die mal an. Ja, aber in Schwarz weiß ich nicht. Ich finde das Schöne. Ich finde das sticht so, guck mal. Ja, das finde ich schöner. Und äh, der Stoff ist toll für den Sommer. Das stimmt. Ja, komm, 26 Euro haben In wir noch. 26 dann dann auf jeden noch Fall noch Leckerchen für Kenny. Oder für deinen Pass. Guck mal, was hier noch sonst so... Und, so. und Ludger Bärbaum mit -Preis. sind auch am Start. Da freut sich Kenny sicher, oder? Ja, Kenny wird sich auf jeden Fall über das Outfit freuen. Das ist eine echte Stute. Dementsprechend ein bisschen Glitzer. Ähm, also das würde jetzt so passen, vom, vom Geld her. Ja, ab nochmal, oder? Dann ja. haben wir doch alles. Hier ist die Schabracke. Oder hier diese Käppi, findest du die schöner? Julia, ich hätte aber gerne ein bisschen Victoria Secret, Walle, Walle, Walle, Mähne. So ein bisschen noch mal mit Guck mal, die Mit Böschdorch und ein paar Locke gemacht und dann schön aufgerischt, wie die Crystal Carrington vom Denver Clan. Oh, die kennt wahrscheinlich niemand mehr, gell? und oh, ich bin so alt. Ja, diese Cappy weg. Puh, mega Outfit. Mega oder? Ja, yeah. <lacht> sehr gut. Jetzt wir wir das Pferd anprobieren. Aber erst einmal werfen wir einen Blick auf deinen Warenkorb. Das Sakko Isali ist mit Abstand das teuerste Piece. Danach folgt die Reithose Laura Grip für 180 Euro. Weniger als 3 Euro sind noch von den 700 möglichen übrig. Wie gefällst du dir, Julia? Ja, sehr. Also ich glaube, ähm, die Wertnoten für mein Outfit werden am Wochenende sehr gut ausfallen. Jetzt muss ich nur noch gut reiten. Ähm, ich bin total Fan von diesem Jackett. Ich finde es schlicht, aber trotzdem mit diesen kleinen Glitzerdetails auch am Rücken. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich bin in meiner Shoppingbegleitung sehr dankbar für Ihre Tipps. Die zwei können sich auf jeden Fall in ihrem neuen Piqueur-Escadron-Look sehen lassen. Julia hat sich für ein dunkelblaues Outfit entschieden. Kennys und Julias Kopfbedeckung passen zusammen. Den Fliegenschutz gibt's für knapp 35 Euro und die Piqueur Cap hat das Budget um 23 Euro geschmälert. Das Geschenk, die langärmliche Turnierbluse Oriana, kommt unter dem neuen Sakko sehr gut zur Geltung. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Das Sakko sitzt wie angegossen. Die Reithose nimmt die Glitzerelemente wieder auf. Dafür ist die 60 Euro teure Bracke Performance-Contrast eher schlicht. Kennys Beine schützen die Proflex classic gamaschen für 90 Euro. Ist das das Siegerlächeln? Der Reitverein Silvias Hufen würde sich sicher über eine Spende freuen. Wer am Ende ganz oben steht, das weiß nur Jens Hilbert. Bald ist Finale. Es kann nur eine Fashion-Star werden. Julia und Marleen haben spitzenmäßig performt. Ob Julia Fashionstar wird, das sehen wir im großen Finale von Staffel 6.